Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest, siehe links unten. Gehen wir jetzt zu, zum Thema Mittelwerte bei einem Säulendiagramm. Wir haben schon gelernt, wie man ein Diagramm abliest, auch ein Säulendiagramm. Wir haben auch gelernt, wie man Mittelwerte äh, berechnen kann und es gibt ja wir haben drei verschiedene, den Durchschnitt, den Median und den Modus. Den Modus bei so einem Diagramm ist wirklich sehr leicht abzulesen, bei einem Säulendiagramm. Welcher Wert von Bananen pro Packung kommt öfters vor? Also einfach die Säule, die höher ist. Also in diesem Fall vier. Also mit vier Bananen haben wir äh, fünf Packungen. Ja? Und das bedeutet, vier Bananen ist pro ist der Modus hier. Über den Median wenn wir hier nicht sprechen, das ist nicht so kompliziert, aber lassen wir es jetzt. Und äh, sprechen wir jetzt über den Durchschnitt, wie man den Durchschnitt hier berechnen kann. Also, äh, wenn wir das gut in Erinnerung haben, wie kann man dieses Diagramm ablesen? Mit 0 Bananen pro Packung. Da haben wir vier Packungen. Mit einer Banane pro Packung haben wir zwei Packungen. Mit zwei Bananen pro Packung, da haben wir drei Packungen. Mit drei Bananen keine Packung. Mit vier Bananen pro Packung fünf Packungen. Und mit fünf Bananen pro Packung eine Packung. Also, wie viele Packungen, äh, wie viele Bananen gibt es in diesen Packungen insgesamt? Schauen wir mal. Wir haben mit 0, mit keine Bananen, haben wir 4 Packungen. Also wie viele Bananen haben diese 5 ba Packungen? Jede hat keine. Also 0 mal 4, keine Banane. Mit einer Banane pro Packung, dann haben wir 2 Packungen. Also 2 Packungen neben einer, jede Packung eine Banane, 2 mal 1, 2 Bananen insgesamt. Mit 2 Bananen pro Packung haben wir 3 Packungen. <lacht> Das ist affig, weiß ich schon. <lacht> da würden die Affen sich sehr freuen, wenn man so viel über Bananen spricht. So wie auch immer. Mit zwei Bananen pro Packung haben wir drei Packungen, also das bedeutet in jede Packung gibt es zwei Bananen, also drei mal zwei insgesamt sechs Bananen. Ja, können Sie sich vorstellen? Da sind vor, vor uns drei Packungen, jedes hat zwei Bananen, also insgesamt sechs Bananen. Mit 3 Bananen pro Packung haben wir keine Packung, also wieder 3 mal 0, keine Bananen, wie ich da am Anfang. Mit 4 Bananen pro Packung 5 Packungen, 20 Bananen, 4 mal 5. Und mit 5 Bananen pro Packung eine Packung, also nur eine, die hat 5 Bananen, also 5 Bananen da insgesamt. Das bedeutet, insgesamt haben 0 plus 2 plus 6 plus 0 plus 20 plus 5, 33 Bananen. Und wie viele Packungen haben? 4 und 2 und 3 und 0 und 5 und 1. Das sind die Packungen. kann man auch hier ablesen. 4 und 2 und 3 und 0 und 5 und 1. Ja? Also insgesamt 15 Packungen. Was bedeutet jetzt Durchschnitt? Die Summe der Sachen durch wie viele äh, Werte wir haben. Ja? Insgesamt sind es 33 Bananen. Ja? Und die sind auf 15 Packungen geteilt. Wenn jede Packung gleiche Anzahl Bananen haben soll, wie viele Bananen werden Sie das? 33 zu 15, 2,2 Bananen pro Packung im Durchschnitt. Jetzt schauen wir uns auch den Median, wie kann man den Median finden? Ja, das sagen wir jetzt doch, man soll die Werte, wie viele Bananen, einordnen. Wir haben vier Packungen mit 0 Bananen, also das ist 0 Bananen und da sind 1, 2, 3, 4 Packungen. Mit äh, zwei Packungen, nur vier Packungen mit null Bananen. Mit einer Banane, zwei Packungen. Eine Banane und da haben wir zwei Packungen, zwei Werte. Mit zwei Bananen haben wir eine Packung. Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Zwei, drei mit zwei Bananen. Ja, das stimmt jetzt. 3 mit 2 Bananen, also mit 2 Bananen haben wir 3 Packungen. 1, 2, 3. Das habe ich ein bisschen übersehen jetzt hier, weil es ein bisschen weiter auseinander andere steht. Aber dass es damit klar wird, was der Median ist. Also mit 2 Bananen haben wir 3 Packungen, stimmt. 1, 2, 3 Packungen mit jeweils 2 Bananen. Mit 3 Bananen keine Packung, also die 3 kommt hier gar nicht vor. Mit 4 Bananen 5 Packungen, 1, 2, 3, 4, 5 und mit 5 Bananen eine Packung. Also da ist es eine Packung mit 5 Bananen. Also hier haben wir insgesamt 15 Werte, genauso 15 Packungen. Das bedeutet, wir haben einen Wert in der Mitte und das ist der Median. Ja? 7 Werte da, 7 Werte da, das ist in der Mitte Median. Und was öfters vorkommt, also 4 haben wir gesagt, das ist die. Die höchste Säule, das ist der Modus. Also hier ist 4 Bananen pro Packung der Modus. Und so kann man auch also Mittelwerte bei einem Säulendiagramm berechnen. Danke sehr.